Hallo Academy, herzlich willkommen zum offiziellen Wave Reader Erklärungsvideo. Wir haben in der Vergangenheit schon einige Videos mit euch geteilt. Ich bitte euch diese Videos in Zukunft nicht mehr anzuschauen, denn diese Videos sind nicht mehr aktuell und es wird in Zukunft auch nur noch dieses Video auf unserem Server und auf unserem YouTube Kanal zu finden sein. Bevor ich euch jetzt den Wave Reader im Detail vorstelle, möchte ich mich einmal bei euch als Community bedanken. Ich möchte mich bei unserem Team bedanken und vor allen Dingen möchte ich mich bei unserem Programmierer bedanken, der hier echt ein Meisterwerk erschaffen hat, welches von Grund auf neu aufgesetzt wurde, komplett neu strukturiert wurde, der Algorithmus komplett überarbeitet wurde. Also ich bin gespannt, was ihr zu diesem Indikator sagen werdet und hoffe, dass ihr mit dem Wave Reader genauso gute Gewinne erreichen könnt, wie wir das in der Vergangenheit jetzt getan haben. Ich würde sagen, ich blende euch jetzt einmal den neuen Wraithreader Reader ein und ihr seht, wir haben einige Komponenten beibehalten, einige Komponenten wurden verändert und ich werde mit euch jetzt wirklich Schritt für Schritt auf jeden Teil des Indikators eingehen, euch erklären, für was er gut ist und werde euch dann natürlich auch die passenden Strategien mitgeben bzw. euch sagen, auf was ihr achten solltet. Wir fangen natürlich mit dem Haupttrend an und der Haupttrend ist im Gegensatz zu den älteren Versionen tatsächlich die Cloud an sich. Die Cloud hat sich ein wenig verändert und zwar gibt es jetzt drei Trends und die werden wir uns jetzt anschauen. Wir haben einmal den bullischen Trend, dann haben wir einmal den bearischen Trend und wir haben einmal, wie man hier schön sehen kann, den neutralen Trend. In einem bullischen Trend eröffnen wir nur Long-Positionen, in einem bearischen Trend eröffnen wir nur Short-Positionen und in einem neutralen Trend entscheiden wir anhand von Konfluenzen, ob wir in einen Trade einsteigen, weil wir der Meinung sind, dass die technische Analyse es hergibt oder bleiben an der Seitenlinie. Zusätzlich zu den Signalen der Cloud haben wir natürlich auch noch die Waveline. Und in der Vergangenheit war es leider so, dass die Waveline sehr oft ein Kontrasignal zum Cloud-Signal gegeben hat. Und das haben wir jetzt ausgemerzt, indem wir hingegangen sind und gesagt haben, wir möchten die Waveline nur noch als Bestätigung haben. Und was ihr jetzt sehen könnt, ist, dass es nicht mehr möglich ist, eine bullische Waveline oder eine bearische Waveline in einem entgegengesetzten Trade zu sehen. Die Waveline ist nur noch dafür da, um zu zeigen, wie stark der Trend ist. Wir sehen das als Beispiel sehr schön an dieser Bewegung. Wir haben hier ein Beisignal bekommen. Wir wären hier in den Markt eingestiegen, hätten dann dementsprechend einen neutralen Waveline-Trend. Das bedeutet, hier ist noch nicht sehr viel Kaufstärke vorhanden. Die Waveline wechselt auf den bullischen Trend, wie man hier schön an dem grünen Wechsel sehen kann. Und ab hier ist die Kaufstärke vorhanden. Die Kaufstärke deutet nicht darauf hin, wie stark die Bewegung sein wird, sondern deutet nur darauf hin, dass der Trend weiterlaufen wird. Und solange der Trend bullisch in der Cloud und bullisch in der Waveline ist, haben wir einen kontinuierlichen Trend. Natürlich gilt das Gegenteil auch für die bearische Bewegung. Haben wir einen bearischen Trend und eine bearische Waveline, dann ist der Trend natürlich nach wie vor stark bearish. Wechselt die Waveline dann in einen neutralen Modus, ist es so, dass der Trend nachlässt und wir sollten uns darüber Gedanken machen, ob wir diesen Trade verlassen wollen. Wie auch in den vorherigen Versionen ist es so, dass wir hier mit Konfluenzen arbeiten. Das bedeutet, nur weil ein Buy oder ein Sell-Signal erscheint, heißt das noch lange nicht, dass wir in den Markt einsteigen müssen, sondern wir haben immer noch die Möglichkeit, anhand des Diamond Pocket einen super Einstieg zu finden. Ich zeige euch das einmal kurz und zwar gehe ich dafür hin, und nehme mal von der Bewegung, als wir hier das Buy-Signal bekommen haben, das Diamond Pocket nach oben zum Wick Und da sehen wir, wir haben diesen Bereich komplett gefüllt und sind dementsprechend dann auch in dem Trade mit drin. Ihr dürft mich nicht falsch verstehen. Natürlich könnt ihr auch direkt eine Position eröffnen. Da würde ich aber je nachdem, wie hoch der Timeframe ist, eher die Version mit dem Diamond Pocket bevorzugen. Oder ihr wartet darauf, dass der Trend komplett bullig ist, also dass wir die Cloud und die Waveline gleichzeitig im bullischen Sentiment haben und dann könnte man auch einen direkten Einstieg wagen. Das gleiche gilt natürlich auch wieder für das Gegenteil. Also alles, was ich euch jetzt hier im bullischen Case sage, gilt natürlich auch für den bearischen Case. Sollten wir eine bearische Bewegung haben und ein Sell-Signal bekommen, kann man direkt einsteigen. Man kann aber auch sagen, okay, ich warte, bis die Waveline mit in den Bearischen modus reingeht und suche dann nach einem Pullback, der für mich interessant ist, um in den Markt einzusteigen. Im besten Fall halt eben das Diamond Pocket. Es gibt natürlich auch Momente, da haben wir im selbigen Zeitpunkt einen Wechsel auf Bearish in der Cloud und in der Waveline. Das ist natürlich ein sehr starkes Verkaufssignal sollte aber dennoch nicht ohne Konfluenzen gehandelt werden. Neben dem Trend und der Bestätigung haben wir natürlich auch weiterhin die Reentries und die Take Profits. Wir schauen uns als erstes die Reentries an. Die Reentries werden in Form von Dreiecksymbolen angezeigt, die über der Kerze sind, die das Reentry darstellen. Wir haben hier einmal zum Beispiel einen Short Reentry und wenn wir weiter nach oben gehen, sehen wir hier zwei weitere Reentries Long, die natürlich auch profitabel gewesen wären. Um uns nach solchen Positionen abzusichern, haben wir die Take-Profit-Signale. Diese werden anhand von X-Symbolen im Chart angezeigt. Und da ist es wichtig zu wissen, dass wenn wir ein Short-Signal-Re-Entry haben und ein rotes X im Chart sehen, dass dies ein Take-Profit für diese Short-Position ist. Umgekehrt natürlich genau dasselbe, haben wir ein Re-Entry in Form eines grünen Dreiecks und sehen ein grünes X im Chart, ist das ein Take-Profit für unsere Long-Position. Natürlich gibt es auch nach wie vor unsere beliebte Confluence-Box. Diese funktioniert immer noch so wie vorher. Ist die Confluence-Box unter dem Kurs, wenn sie eröffnet wird, haben wir eine bullische Bestätigung. Ist die Confluence-Box oberhalb des Kurses, wenn sie eröffnet wird, haben wir eine bearische Bestätigung. Ein anderes Wort dafür war das 89% Setup. Das behalten wir auch weiterhin bei, aber es gibt natürlich noch zusätzliche Bestätigungen, die wir uns hinzuziehen können, um das 89% Setup. Ab, noch besser zu machen, als es vorher schon war. Nun schauen wir uns die Einstellungsmöglichkeiten an. Dafür öffnen wir einmal die Einstellung und schauen uns das Ganze mal an. Wir haben hier eine größere Auswahl und ich erkläre euch natürlich jetzt alles Stück für Stück. Ihr habt hier die Möglichkeit, eure Farbthemen anzupassen, so wie ihr das gerne hättet. Hier hinten dran steht nochmal eine Information, was ihr damit ändern könnt. Und dann habt ihr hier ebenfalls nochmal die Möglichkeit, die Confluence-Box farblich anzupassen. Ihr habt die Möglichkeit, Color Candles einzuschalten. Dann sieht das Ganze so aus wie hier. Ihr bekommt dann praktisch den Trend so angezeigt, dass die Kerzen die Trendfarbe haben. Dann haben wir hier die Möglichkeit, verschiedene Funktionen auszublenden. Wir haben einmal die Cloud, wir haben einmal die Waveline, wir haben einmal die Confluence-Box und wir haben Confluence-Box Preview. Und wenn ihr das alles ausblendet, habt ihr praktisch nichts vom Wave-Reader im Chart. Hier hinten dran wieder die Informationsboxen, die ihr mit einmal drüber gehen angezeigt bekommt. Und da steht auch nochmal wie das mit der Confluence Box funktioniert, mit dem 89% Setup und ich denke, da haben wir ein nettes Feature mit eingebaut. Dann haben wir hier die Labels, dort könnt ihr einstellen, ob ihr die Labels im Chart sehen wollt. Wir haben einmal die Möglichkeit ähm, Show Entry Signals, das sind die B und S im Chart, also Buy und Sell. Wir haben Show Re-Entry Signals, das sind die Dreiecke, die man im Chart sieht. Dann haben wir einmal die Show-Take-Profit-Signale und diese werden mit den X-Symbolen angezeigt. Haben wir ja gerade eben drüber gesprochen. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, der ein wenig interessanter wird. Und ich hoffe, ihr schaut da jetzt gespannt zu, denn jetzt wird es wirklich episch. Ich war jetzt mal so frei und habe ein bisschen den Chart rausgezoomt. Wir klicken einmal Doppelklick auf die Waveline, um die Settings zu öffnen und dann schauen wir uns weiter an, was es hier Schönes gibt. Wir haben hier einmal Show Strong Weak High Low. Wenn wir darauf klicken, sehen wir, dass wir hier zwei weitere Balken bekommen. Informationen findet ihr hinten dran, was es genau ist. Und ich erkläre es euch kurz, das sind einmal die Weak Highs und die Strong Lows des aktuellen Charts. Bedeutet... Hier könntet ihr rein theoretisch hingehen und sagen, ich werde jetzt hier eine Long-Position suchen, denn der Chart ist ja in dem Fall bullisch. Also werde ich von hier aus bis hier aus ein Diamond Pocket anlegen und solange das High hier nicht gebrochen ist, wird das hier meine entry zone sein. Das ist ein super schönes Tool und ich denke, das ist auch ein Fortschritt für den Wave-Reader und ähm, ihr könnt mir gerne mal unter dieses Video schreiben, wie ihr dieses Feature findet. Als nächstes haben wir die Market Maker Strukturen und äh, ich fange einmal mit dem Show Internal Structure an und da sehen wir dann praktisch, wo die Break of Structure sind, wo die Change of Character sind, wo die Fails Moves sind und so weiter und so fort. Und das ist ein Tool, das werdet ihr so nirgendwo finden, denn die ganzen Versionen auf Trading View sind Fehlerhaft. Deswegen habe ich meinen Programmierer oder unseren Programmierer darauf angesetzt, das Ganze richtig zu machen und der hat hier wirklich eine super Arbeit geleistet. Natürlich ist es nicht immer hundertprozentig akkurat, das funktioniert einfach nicht. Aber es hat eine sehr, sehr, sehr, sehr, sehr hohe Trefferquote. Wenn wir dann zurück in die Einstellung gehen, haben wir ja nochmal die Möglichkeit für Show Swing Structure. Das bedeutet also, wir sehen in den größeren Timeframes die Marketstruktur und da seht ihr es schon, alles kleinere ist weg und wir sehen nur diese größeren Brüche. Und ich denke, da haben wir ein Tool mit reingebracht, das für euch alle super interessant sein könnte. Ich öffne nochmal mit einem Doppelklick die Einstellungsmöglichkeiten und dann schauen wir uns an, was es hier noch gibt. Ich blende das hier wieder aus. Ihr habt hier hinten dran immer eine kleine Infobox und das ist so eine kleine Hilfe für alle, die sich noch nicht so mit dem Markt auskennen. Finde ich eine super coole Lösung. Da hat unser Programmierer wirklich eine kleine Hilfe mit eingebaut und das finde ich wirklich klasse. Dann haben wir hier Order Blocks und jetzt wird es mit Sicherheit für einige von euch interessant und zwar haben wir einmal die internen. Order Blocks, also die Order Blocks der kleineren Zeiteinheiten, wenn ihr die nächst wichtigen Unterstützungslinien oder Level finden wollt und einmal die Swing Order Blocks und was ihr da seht, wird euch mit Sicherheit überzeugen, denn der Indikator zeichnet einfach genau die Order Blocks ein, die wir brauchen und das ist einfach absolut genial. Ich werde noch einmal in die Einstellungsmöglichkeiten reingehen, ich werde die Order Blocks Ausschalten und dann schauen wir uns an, was wir hier noch haben. Wir haben hier einmal die Equal High Lows. Ihr werdet dann praktisch angezeigt bekommen, wo die Equal High Lows liegen. Hier hinten dran habt ihr nochmal eine Infobox, was das Ganze ist. Und unterhalb diesen Bereiches kommen wir zu einer für mich sehr, sehr, sehr, sehr, sehr interessanten Geschichte und zwar den Fair Value Gaps. Ihr seht, es kommen die Fair Value Gaps in den Chart rein. Ja, und diese Fair Value Gaps sind Punkte, an denen der Kurs eine wichtige Unterstützung bzw. einen wichtigen Kaufbereich hat, weil praktisch hier keinerlei Price Action stattgefunden hat und in der Regel ist es so, dass der Markt immer wieder in diese Bereiche zurückkehrt. Ihr seht es hier, wir haben den Move nach oben gesehen, dann kam die Korrektur nach unten in diesen Fair Value Bereich, ist wieder nach oben gegangen, wieder nach unten in diesem Fair-Value-Bereich und hat es leider noch nicht geschafft, dieses Fair-Value-Gap zu füllen, ansonsten wäre es nicht mehr im Chart zu sehen. Dasselbe ist auch hier der Fall, wir haben auch hier die Fair-Value-Gaps nicht gefüllt, ihr seht es hier, wir haben es nicht geschafft, da wären wir unten drunter gegangen, wäre dieses Fair-Value-Gap jetzt im Nachhinein nicht mehr zu sehen. Ihr habt außerdem die Möglichkeit, über die Einstellungen hier unten einmal auszuwählen, in welchem Timeframe ihr die Fair Value Gaps sehen möchtet. Bedeutet, seid ihr jetzt zum Beispiel im Tageschart aktiv und möchtet aber sehen, wo sind die Fair Value Gaps im 4 Stunden Timeframe, dann könnt ihr das hier auswählen und ihr bekommt dann anstatt die Tageschart Fair Value Gaps die 4 Stunden Timeframe Fair Value Gaps im Chart angezeigt. Zusätzlich zu den bereits erklärten Features haben wir hier noch eine SMA mit reingebaut, das ist eine ganz normale SMA mit 200er Länge, die könnt ihr hier dann auch einstellen, so wie ihr Lust und Laune habt und ich erkläre euch einmal kurz, wie das Ganze funktioniert, wir haben einmal drei Farben in dieser SMA, einmal grün, rot Schwarz, genau das gleiche Prinzip wie bei der Cloud und bei der Waveline. Wir haben einmal bullish, einmal bearish und einmal neutral. Wenn ihr jetzt zum Beispiel diese Zwischenbewegung hier rausfiltern möchtet und wirklich nur Trades eingehen möchtet, die eine High-Probability haben, die einen möglicherweise einen großen Trend auslösen, dann könnt ihr halt eben so handeln, dass ihr erst dann in den Trade einsteigt wenn diese SMA zusätzlich noch eine Bestätigung gibt, dass ihr in dem Fall auf das richtige Pferd gesetzt habt. Zu guter Letzt möchte ich euch noch einmal die Alarmfunktion vorstellen. Und zwar habt ihr die Möglichkeit einmal durch den rechten Mausklick auf den Chart den Alarm hinzufügen Button auszuwählen. Dann wählt ihr hier oben den WaveReader V2.0 aus. Das ist die neueste Version, die für euch rauskommen wird. Wenn ihr diese ausgewählt habt, dann dürft ihr euch nicht erschrecken lassen. Hier oben kommt ein Vor-, hier unten kommt ein Vorsicht. Symbol mit einem Text, dort steht drin, dass manche Dinge in der Strategie repainted sind und das stimmt auch, denn wir haben die Break of Structure und die Fair Value Gaps, die sich durch das Füllen oder Erreichen natürlich dem Markt anpassen. Das ist vollkommen gewollt so, denn das ist ja auch das Prinzip dahinter, aber alles andere, was mit Signalen zu tun hat in diesem Indikator, sind keine repainted Signale. Das möchte ich nur einmal ganz, ganz, ganz stark betonen. Ihr habt hier alle möglichen Auswahlfunktionen und Alarme, die ihr auswählen könnt. Für uns in erster Linie sind wichtig Entry Signal Long, Entry Signal Short, Cloud-basierend. Bedeutet der Trend, das sind die S und die B im Chart. Und dann die Re-Entry Signale Long, Re-Entry Signale Short, das sind die Dreiecke, einmal rot, einmal grün. Und zusätzlich dann die Take-Profit Signale Long, Take-Profit Signale Short, das sind einmal Long, die grünen X und Signal Short, die roten X. Wenn ihr jetzt hier den passenden Alarm ausgesucht habt, geht ihr einmal bitte hin und schaut, dass hier einmal pro Balkenschluss ausgewählt ist, dann unbefristeter Alarm, gebt hier euren Alarmnamen ein und dann klickt ihr auf Erstellen und dann habt ihr diesen Alarm eingestellt. Jedes Mal, wenn ihr jetzt einen Trendwechsel beim WaveReader sehen werdet, bekommt ihr einen Alarm über TradingView zugesendet. Für alle, die sich jetzt fragen, aber wie soll ich das testen, wenn ich den Rail reader selbst noch gar nicht habe, wir werden in den kommenden Tagen eine Free-Version auf TradingView hochladen. Diese Version wird einmal Gold gegen US-Dollar sein und dann könnt ihr euch selbst davon überzeugen, ob das Ganze repainted ist oder eben nicht. Ich denke, dass das Ganze hier ein schöner, knapper, kurzer Rundgang war und hoffe, dass ich euch mit diesem Video wirklich Stück für Stück erklären konnte, wie das Ganze funktioniert. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie unter dieses Video. Ich denke, wir brauchen hier keine besonderen Strategien mehr. Ich habe euch alles erklärt, was ihr wissen müsst. Und jetzt heißt es nur noch, testet es selbst aus. Und lernt diesen Indikator zu lieben, denn der Wave Reader war schon der beste Trading View Indikator und mit diesem Update, mit diesem finalen Update sind wir wirklich das Nonplus Ultra, was es da draußen am Markt gibt. Das war's von mir. Liebe Grüße an alle. Euer Mr. Sagittario.